»Herrn Balabans Tochter Zelda bekam eine neue Stelle in einem Supermarkt. Die Filialleiterin sagte zu ihr, »Pass auf, ich rede nicht gern viel, ja? Wenn ich mit den Fingern Fingerschnipp, dann heißt es, du sollst herkommen. Ist das klar?« »Vollkommen klar«, sagte Zelda, »ich rede auch nicht gern viel. Wenn ich den Kopf schüttle, dann heißt das, ich komme nicht.«